Varo a -R -O e wie jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam. Warum? Oh, war, oh. Wir schlagen euch die Fresse ein, aber prinzessin like Varo a -R -O e wie jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam. Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Krone auf Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert Sie lachen doch, wir treten alles klein. Denn im Kleid hat man viel mehr Bein frei, Hallo, Mann. willkommen zurück zu Hashtag Princess bei Hashtag Virus. Hashtag Let's Go auf den Server 3, 2, 1 und los. Let's go, boys. Okay, ich bin noch am Leben. Es ist okay, es ist äh, da, es ist dunkel. Es ist dunkel. Oh, oh, hier sind überall Mops. Kommst du schnell? Da kommen äh, Zombies auf mich zu. Wir wollen ja, heute uns äh, final equippen und allgemein alles richtig machen heute. Da kommen äh, gerade Zombies zu mir. Okay. Können die mich angreifen? Können die mich angreifen? Äh, ja, was machen wir heute? Also, wir ne. gehen heute in den Nether. Aua, aua, aua. Lass mich hoch, bitte. Wo bist du? Oh, ich hab Eisenrüstung, Boah. ich hab äh, Lederrüstung bekommen. Lull. So, no, ich hab Lederrüstung. Ja, ich äh, bin leider grad nicht ganz. Äh... Oh, hier ist, Ey, ein, e ist Essen. ein Enderman. Ey, Essen. ich brauche Essen. Ey, Jungs, ich brauche Essen. Äh, ich brauche Ey, Essen. hier ist eine Hexe bei mir. Oh mein Gott, ich brauche Essen, Leute! Wo bist, du wo, ey, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Bis im Wald, bis im Wald? Ich, ich kann nicht sprinten! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Da bist du! Ich hey! Warte, warte, ey, ich, oh ich, ich mein helfe dir, ich helfe dir, helf dir! Egal, ich muss jetzt so ein scheiß großes Ding essen. Ey, wir müssen näher, ne? Oh Gott, ich sehe die Border! Wie, wie nah ist denn die schon? Die ist direkt hier! Meine ich doch, wir konnten die Leute anderen, tö die anderen töten. Okay, wo, ähm, da kommt das Mittel. Nein, Mitte wir müssen, Mitte, wir müssen, äh, Spinnen killen. Wir müssen jetzt die Nacht, äh, erstmal... Okay, ausnutzen, spinnen. wir müssen die Nacht ausnutzen. Ey und Enderman, sehr viele Enderperlen, sehr viele Enderperlen. Ja, setz äh, Wasser unter dir, damit der Enderman nichts kann. Äh, nee, ich mach das anders. Warte. Ich, mach ich hab ich anders. hab zwei. Warum habe ich zwei goldene Äpfel? LOL? Ich habe zwei goldene Äpfel. Wie viel hast du? Gewusst, du hast, ich hab doch gewusst, dass du zwei hast. Warum habe ich zwei? Warte, da hab ich noch. ach so war das für dich hier einer? Hier, ich, pass auf, pass auf, Enderman, pass auf. Danke. Ich guck beide in die Augen, ich guck beide in die Augen, ich guck beide in die Augen. Komm her, komm her, komm her! Hey, du Essen für mich, bitte! Ich brauche Essen! Ich greife mit dem Dierschwell an! Hab ja, ihn! So. Ich guck den Enderman an, aber der ignoriert das! Oh, jetzt nicht mehr! Oh Gott, oh Gott! Oh, uh, oh! Uh. Nein, nein, nein, nein, das reicht nicht mehr. mir! Wasser, Wasser! Oh, ho, ho, ho. Pass auf, der Stabler ist direkt da! Ich muss, ich muss mich gleich... Ey, haben wir wirklich kein Essen? Wir müssen Essen brauchen. Ich hab ein klein wenig Essen, aber nicht viel. Ich hab ne Enderperle, aber bitte, ich weiß nicht, ob ich die ich aufgesammelt hab. Bitte gib mir Essen, Mann! Äh, entspann dich, entspann dich, entspann dich, entspann Junge! Gib mir einfach okay, Essen! Okay, okay, okay, äh, äh. Ich hab eher ein Steak für dich. Hier, nimm. Hast, hast du Enderperlen? Äh, fuck, ich glaub, die liegt da noch. Die liegt da noch, die liegt da noch! Hier ist noch ein Enderman! Lass ihn killen, lass ihn killen, lass ihn killen. Wir entspannen uns, äh, alles gut. Pass auf, pass auf, pass auf! Ja, okay, lass spawn jetzt! Lass spawn, Mann! Entspann dich, entspann dich, entspann dich, entspann dich! Nein, ich meine bloß, ich verliere sehr viel Leben irgendwie schon. Okay, wir gehen spawnen. Jetzt schon? Nein, lass noch! Äh, du Nein, hast in die in ganzen spawnen. Strings, du hast die ganzen Strings. Ja, nehm die mit, aber in Spawn sind aus. Nein, du hast die Strings, gib mir die mal. Wir wollen schnell noch Bogen machen. Gib mal, gib mal gib ja, her. Ja, komm, spawn dann! Ich, ich kann bin jetzt hinter nicht ich bin direkt hinter dir! Ich bin ja, ja, direkt okay, hinter okay. dir! Ja, okay, warte. Äh, ich habe kein Essen. Hier. Doch, ich Doch, hab ich Essen. Hab nur zwei. Ich habe ich hab, ich hab Essen für dich, ich habe Essen für dich. Ich, hab's, ich ja. hab's. Nur zwei? Oh dann Gott. lass noch mal zurück. Dann gehe ich nochmal äh, Spinnen suchen. Ja, töt, töt mal ein. Ich gucke hier nur um. Hier ist eine Hexe. Nee, eine Hexe bringt nichts, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit Eisen oder Diaschwert angreifen soll. Hä? Ist das, ist das Zuckerrohr? Ich hab Zuckerrohr! Ja, nimm mit, nimm mit. Immer mitnehmen. Oh mein Gott, sehr viel. Das wurde eingepflanzt. Echt? Wir haben einfach alles, wir haben alles, Als... alles geklaut. Oh. Ich hab 22 Zuckerrohr. <lacht> Das ist schon mal ganz gut. Wir brauchen auch noch ein wenig Schwarzpulver, Leute. Jetzt nicht wundern, warum ich hier auch ein paar Creeper jagen gehe. Äh, hier sind Spinnen. Ey, so, Creeper, dich. Nicht, ne? du, du Ich pass auf, ich pass auf. Alles gut. So, die Augen ja, brauchen wir auch von den Spinnen, Leute. Oh Gott, der Creeper, der Creeper, der geht nicht weg. Ja, ich töte so lange ein paar Skelette oder so für Pfeile. Oh Gott, das war so risky. Okay, es wird nach, es wird Tag. Also, lass wieder zurück. Ich komme wieder zurück. Äh, ja, ich werde gerade richtig, werd richtig auseinandergenommen von zwei Skeletten. Also nicht dass ich sterbe, aber ich meine bloß die schießt die, die aim halt noch ich besser. Hab Angst. ich als, hab ich grad richtig Schiss, ne? Ach, Junge, scheiß drauf jetzt, Alter. Hast du auch Kein Schiss? <lacht> ich seh dich, ich ja, seh komm, dich, ich bitte. seh komm. dich. Komm, ja ja, okay. Äh, hast du Gold für mich? Ich will noch ganz kurz. Ich hab äh, ein Goldbarren. Brauchst du das? Ja. Ja, hast du genug okay. Gold? Nee, nee. Hat das gedacht? Da ist eine Hexe hinten, ich würd aufpassen. Oh, Essen. Nein, eine Hexe, Kuchen. Hexe, wir gehen jetzt nicht zur Hexe. Die gehen jetzt nicht Oh nice, danke. Hexe. Okay komm, warte, warte, nichts Mal, nichts Mal. Ja, wir müssen, äh, ist hier eine Workbench? Ich habe hab eine. Ja? ich habe eine. Äh, wir, äh, sind mit etwas in Stress, denn wir wollen uns beeilen. Ich werde mal kurz die Truhen hier füllen, weil, warum äh, nicht? kann man im Nether, im Nether kann man auch verzaubern, ne? Dann machen wir dort, äh, im Nether werden wir dann. Äh, unsere äh, äh, äh, äh, Was? Wurde die schon gelootet? Aber man kann ich abbauen. Oh. Man kann allgemein äh, nichts mehr machen, Ja, hier. wir verlieren Zeit. Wir verlieren Zeit, komm. Äh, ja, ich schmeiß hm. die Sachen hier weg, die ich nicht mehr. Okay. Ich mache mir kurz einen Bogen, gib mir mal den Stick. Oh, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Ähm, wir sind so im Stress. Wir haben nur 15 Minuten. Wir können nicht so viel machen. Okay. Ich habe einen Bogen. Ich habe einen Bogen. Nice, nice, nice. Richtig gut. Brauchst du Pfeile? Ich gebe dir halt die Pfeile, die ich, die ich jetzt nicht unbedingt nutze. Okay. Danke. Okay. Wollen wir Neter? Ja. Ich schmeiß die Sachen hier ja. weg, die ich nicht brauche. Okay. Ähm, gib mir mal äh, Zuckerrohr. Zuckerrohr. Ja. Hier. Holz, da, da, da. Okay. Na, oh, das ist richtig viel. Ja, habe ich gerade gefunden. Okay, Amboss, wollte ich machen, sollte ich doch. Amboss? Ja, stimmt. Wie viele ja, Eisblöcke braucht man für Amboss? Drei, oder? Drei. Okay, passt, Die passt, drei passt. Oben. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich hab einen, ich hab einen. Ich hab einen. Äh, ich okay, habe aber kein Essen. Wollen wir noch kurz Essen farmen? Ich habe nicht mehr viel. Ja, stimmt halt auch irgendwie, ne? Nur ganz kurz in den ja. Wald gehen und Essen farmen, würde ich sagen. Komm, ganz kurz, ganz kurz. Äh. Und dort noch, noch ein paar ich hab So viel Schrott Kürbe. im Inventar, das tut mir echt leid, dass ihr das hier ja, halt mitbekommt, dass ich irgendwie alles im Inventar gefühlt habe. Aber lass, lass äh, die Tiere erstmal mit, äh, mit einer Fackel. Also, äh, nicht Fackel mitnehmen. Das ist teuer Zeug. Ähm. Und wir benutzen hier die Kuchen. Die können wir auch benutzen. Hm. Merke ich gerade. Okay, aber, äh, äh, wo bist hier du? Wo bist du? Bei mir sind keine Tiere. Okay, lass Neta. Also Zeit steht bei mir rechts 8 Minuten. Entweder wir nehmen 8 Minuten. ne, wir haben noch 8 Minuten Zeit. Okay, gut. Wir haben 8 äh, Minuten Zeit. Äh, verdammt. Was machen wir? Da bist du. Hi. Ja, ja. Wir sind alleine auf dem Server. Okay komm, komm, komm, komm, komm. Oh Gott. Komm. Und Aua, ich bin durch den Pilz gefallen. Super. Na ja, okay, dann äh, ich habe nur jetzt nur 5 Schweine vielleicht, aber reicht wahrscheinlich für die Folge. Wählen ganz kurz nur in Never. Äh, ja. Ich hab Angst. Oh Gott. Soul Sand ähm, ist hier, okay. Wir sind nicht die Ersten, die im Neta waren, sondern Flu Fifa und so, die waren auch schon im ich Neta. Hoffe, ich hoffe, die haben die mit sich angegriffen, das wäre richtig assi. Hier, hier, hier, ist, äh, äh, level, level, level. Äh, wo ist denn die Festung, die wir gesehen haben? Ist egal, aber das gucken wir gleich, drauf. gucken wir gleich, gucken wir gleich. Ja. Warum dauert es so lange, die abzubauen? Normalerweise ist es mega schnell. Ja, ja, irgendwie schon, ne? Äh. Okay, das ist immer noch schnell, aber... Hm. Hä, warum habe ich eine Holzpicke? What the das Schmeiß die weg, Junge. Habe ich gerade. Wir brauchen den Platz. Ich habe Ich, ha ich habe ganz viele Level, ich habe ganz viele Level. Ich habe keinen Iron Pickel, ne? Was hm. hast du dann? Ich habe einen Steinpickel. Ich habe auch kein Eisen. Hast du Eisen? Ich habe ziemlich viel Eisen. Ich habe eine halben Stack. Ja, gib mal bitte. Äh das ganze? Ja. Okay. Ich muss kurz ganz viel essen. Oh Gott, zum Glück heißt das so viel. Gott, äh ich, ich habe noch, noch Eisen. 8 Eisenerz. Wow. Ich geb dir das mal. Ja. Ich pack mal den Amboss. Ey, aber warte, also, wir müssen Kessel. Ich mache einen äh, Kessel. Äh, kannst du mir kurz. Äh, kannst du kurz einen Kessel machen? Kessel? Na, ich gebe dir einfach hier alles, weil ich weiß nicht, wie das geht. Das ist ganz einfach ähm, wie eine Hose eigentlich, aber anders. Da, da ist Iron, ne? Ja. Äh, das... da. Nice. Ja. Soll ich schon mal gucken, ob es hier eine äh, Kessel gibt? Nicht? Wie macht man den Kessel? Macht man den nicht so? Wo ist denn hier die Festung, was die gesehen Äh, hat? ich hab vergessen, wie man einen Kessel macht. Äh, ups. Ah, doch, so. Warum habe ich einen Knopf? Hä? Äh, das habe ich hier außen hin, ich, gemacht. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Wir können jetzt in Kessel, im Never, Wasser platzieren. Schau, schau, schau. Magie, Magie. Bruder, Magie. Ja, nice. Komm, nehm mal mit. Nehm mit. Die ganzen. Äh, äh, äh, komm, ja, Eimer. Komm, komm, ja. Oh nein. Äh. Gut, dann würde ich sagen, haben wir kein Wasser mehr? Ah, ja, okay, komm her. Ja. Aber dann rennen wir ich einfach hab zurück. Wasser, ich, hab, ich hab Wasser. Das war jetzt nicht ganz so big brain, aber naja. Ja, aber dann müssen wir noch einen Kessel immer schnell machen, ne? Ja. Da hinten da hinten ist äh, noch Quarz, das können wir schnell abbauen. Ja, oder du machst das da und ich mach das. Ich hier. hab. Warte, ja. Wir müssen, auf unser, wir müssen überall achten, da können jetzt auch aus den Wänden Lava kommen. Das ist mega schnell, das weißt du. Ja, ja. Angeschrieben, das muss ich gleich mal nachschauen. So, Leute, wir werden in den nächsten Folgen äh, etwas feiden. Feiden, ach so, ich habe ja mehr dazu in Folge der nächsten gesagt, Folge. Äh, ja, ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich dass wir nächste Folge fighten, aber, aber wir will auch nicht zu viel machen, sagen, weil die anderen gucken ja auch unsere Videos und deshalb ja. wäre das dann blöd, wenn wir schon sagen, was nee, wir vorhaben. ich wollte, ich wollte bloß sagen, dass sie keine Zeit hatten. Deswegen ja. wir werden es euch in den nächsten Folgen erklären, sobald wir das dann auch wirklich machen. Äh, uh, wir haben jetzt, ah, ich habe 18 Level, wie viele hey, Level hast du? hier ist Kies, hier ist sehr viel Kies, Wo ne? bist du, wo bist du, wo bist du? Ich bin, komm, äh, hier spawn. ich sehe nämlich einen Magma Cube beim Spawn, ich kill den. Ich bin nur drei Blöcke oder so von mir weggelaufen, wo bist du? du bist ich bin am, ich bin Richtung Spawn, ich, ich renne dem Magma Cube hinterher. Oh, Pilze bräuchten wir, Pilze bräuchten wir. Ja, ja. Weiß man nicht, ob das die richtigen sind, ab. aber... Ich, brauche, ich brauche einfach Kies Oh nein. Ab. Ja, noch fünf Minuten. Ich, ich kill den Magma Cube. Mach das. Ah. Oh. Wir brauchen nämlich Magma-Cream, wir wollen nämlich Tränke machen. Deshalb sind wir auch im Never. Komm. Ja, ich habe einen Magma-Cream, ich habe einen Magma-Cream. Nice. Nice, nice. Okay, das ist cool. Okay, hier ist wirklich sehr, sehr viel Kies. Wir können so viele Pfeile jetzt machen. Oh Gott, ich habe gar kein Essen mehr, ne? Das ist echt schlecht. Lass lieber jetzt nochmal zurück und farm, Essen farmen. Dann machen wir äh, jetzt, äh Warte, ich baue gerade. Ach, warte, du hast äh, Verzauberungstisch. Wir das? wollen noch schnell Rüstung verzaubern. Weißt du, wo ich bin? Nein, ich bin Richtung Spawn. Ich bin einfach nur weiter. Also, wenn du vom Spawn aus einfach nur geradeaus läufst. Ja. Einfach geradeaus. Da hast auf, du dich mit Cobblestone hochgebaut, ne? Ne, das waren wahrscheinlich Flugfieber oder so. Oh. Aber lass jetzt kommst ja. du schnell zurück. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir müssen. Äh äh, ich baue gerade ganz viel Kies ab für unendlich Pfeile. Ja, ich hab, ich hab ganz viel Keys, ich hab schon äh, ein Stack, ich hab zwei Stacks Keys, oder so. Zweieinhalb ja, okay. Stacks Keys, komm, komm zurück. Ja, okay, warte. Ich nehm das mal ganz schnell mit. Okay, ich komme. Meint er da? Äh, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Wir können uns auch hier ausloggen, das ist nicht das Problem. Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ah, da bist du, okay, platzier, äh, Verzauberungsdicht. Dann mach ich kurz meine Rüstung. Ah, oh, fuck. Äh, nice. Okay. laut es? Ah ne, ich hab, ich hab, ich hab, alles gut. Ja? Hast du echt? Hä? Die, die Rüstung haben wir nicht Äh, auskommen? Haltbarkeit oder Schuss sicher. Was soll ich machen? Äh, Auf die Hose. Nein, nein, nehm gar nichts davon. Versuch mal irgendwas anderes auszurüsten. Erstmal deine Schuhe. Dann kriegst du vielleicht bessere, äh, ne? Okay, warte, aber ich muss das so wegschmeißen, weil ich halt keinen Inventarplatz mehr. Nebenbei bei gar nicht. Okay, Schuhe. Nicht. Vielleicht kriegen wir da ja, äh... Oh, oh. Wie viele Minuten? Drei. Okay, passt noch. Äh, Schutz. Ja. Schutz hört sich immer gut an. Ja, Schutz immer. Musst du. Uh, Helm? Gucken wir mal. Oh Gott, oh, ich hab Angst. Uh, Wasseraffinität oder Schutz? Oh, für, für Schuhe ist Wasser sehr wichtig. Da Nein, das ist, das ist Helm. Wasseraffinität. Achso, ach so. Kann man länger oh, unter stop. Wasser... Lass lieber. So, das braucht man nicht, das braucht man ich nicht. Ich nehme lieber ganz normal Schutz. Oh, ich habe Schutz und Wasseraffinität. affinität wie viel Lack kann man haben? Moin. Ja, meine, meine Schuhe sind auch richtig okay. okay. ich mache nochmal Hose. Ich guck mal, ob ich noch Hose machen kann. Mach ja. du auch mal irgendwas. Deine Rüstung. Hast du schon deine Rüstung verzaubert? Ich habe hab Oh, Explosionschutz. Durch Explosionschutz oder Schutz auf Hose? Schutz. Ich habe, ich habe alles schon verzaubert, ne? Ja, ganz... Nein, schon deine... Schon lange. Schon lange. Deine Quip. Dein Helm ja, und hier. so? Ja. Ja, es glitzert, tatsächlich, cool. Gut, ja, okay, dann, ähm, dann wir wollen wir noch schnell was mit Amos machen? Ich weiß, ich ja, rede so viel. Ambos. Ich rede so mach schnell. Es tut mir leid, Leute. Mach ambos. Wir sind gerade einfach so im Stress, weil wir nur 15 Minuten haben. Ähm, machen wir okay, mal. Machen. Leute, wir, machen, wir machen eine neue Eisenrüstung. Du weißt warum, ne? Nein, dann wieso wir Eisenrüstung nicht, neue? Damit wir die Sachen verbessern können. Äh. äh ja, mach äh, du das. Oder ich hab 15 Level. Ich weiß nicht. Ey, äh, gib mir dein ganzes Iron. Denk mit, ja, da. Aber verschwende es nicht. Verschwende es nicht. Das ist Nein, nur einer, brauchen wir ja. nicht. Sagen wir mal Rose. Guck mal, ich hab mal einen Knopf gemacht. <lacht> knopfi, wie Ja, entspannt hier. Ja, ja, auf jeden Fall, Leute. Wir sind hier sehr entspannt. Ich weiß, ich rede viel, aber in den nächsten paar Folgen gucken wir mal, dass das etwas entspannter läuft, denn es ja. ist halt so, dass wir nur noch, ich glaube, 13 Leute insgesamt mit uns zusammen, äh, im Team sind, in, in dem Projekt sind. Und ja. In der letzten Minute müssen wir dann alles abbauen, schnell. Okay, gib mal deine Hose. Meine Hose, hier. Jetzt bin ich nackt, äh. Oh, warte mal, nimm die doch, nimm die doch kurz. Warte, hier mein Helm. Oh, oh, nein, okay, das, nur, lass das morgen machen. Nur ganz kurz. Äh, soll, ich, schu soll, ich, zwei. Äh, soll ich, auf Schutz 2 ja. machen, Helm? Ja. Yo, Schutz 2, Leute. Äh, hast du noch ein bisschen Iron oder hast du wirklich gar nichts mehr? Ich hab gar nichts mehr. Ich hab dir ja, alles gegeben, was ich habe. Ich baue es wieder ab. Ja, okay, weil ich habe äh, noch... Boah, du, nimm du ich den Verzauberungswisch oder ich nehme den? du kannst die Hose verbessern. Hier. Hab ich vergessen. Verbessere mal die Hose. Ver Nimm du den Versorgungstisch. ich hab keinen Platz. Ich hab Angst, ich hab Angst. Oh mein Gott. Das schauen wir nicht. Ja, hey, wo, ha wo hast du das Ah, ich hab's, okay. Mein nein, Ort nein, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein, mein, Gott. mein Gott. Ich hab alles, ich hab ja, alles. Heißt, renn, renn, auf. renn. Ich hab alles, ja, ja. ich hab alles. Ja, okay, komm. Renn Richtung, Richtung oh. Richtung Pass aber auf, pass aber auf. Ja. Den können wir es nicht machen. Das machen wir dann in einer anderen Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann, dann, dann lasst gerne positive und da. Wir sehen uns in, in der nächsten Folge wieder. Könnt gerne bei beiden vorbeischauen. Auch in den Leuten, die in der Beschreibung sind. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Auch unseren Social Media. Und haut rein. Und ciao, Leute. Ciao.